Hallo, meine Pokéfreunde und poké zu der neuesten und freshesten Ausgabe von Pokémon Blau. Wir sind hier in der Sifco stehen geblieben und werden sie hoffentlich heute schaffen. Vielleicht wird das auch was dauern, vielleicht schaffen wir es auch heute nicht, aber ich gebe mein Bestes, dass wir es heute schaffen. Und die Musik rast auch schon aus, denn wir sind auch schon bald durch hiermit mit der Sifco. Oh, schnell, warte, geht's da weiter? Weiß gar nicht, ob bei da bei ihm noch irgendwas ist. Scheint so, ah ne, da oben ist dieser Ding ist der Typ, ne? Kann das sein? Da oben ist dieser Typ, der einen nicht durchlässt. Ne, auch nicht. Hä? Äh, okay, hä? Das war sehr komisch. Yeah. Dann besiegen wir den. Dann machen wir weiter. Fülle dich schwachstellen deiner Pokémon und besiege sie. Nein, das tust du nicht, denn ich mach das gleiche gegen dich. Spaß, los. Ein ball Da haben wir doch die Geheimwaffe. Die beste der besten Geheimwaffen. Ja, Sonder. Gegen mein Sander, hast du keine Chance. Ja, ich habe echt die Hoffnung, dass wir das heute schaffen. Aber ich persönlich glaube es eher nicht. Dass wir das halt nicht schaffen. Ja, leider. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Dass wir. Wahrscheinlich zum Boss rüber gehen. Giovanni. Den haben wir ja schon mal besiegt. Ich kann euch sagen, den werden wir auch auf jeden Fall mindestens einmal noch besiegen. Vielleicht ist es zu viel gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Aber zu dem müssen wir wahrscheinlich hin. Wir brauchen erstmal, erstmal den Türöffner, sonst können wir ja gar nichts machen. Den Türöffner kriegen wir von irgendeinem Typen. Irgendein Typ sagt dann, hey, besieg mich und du kriegst den Türöffner, sprich ich mir nochmal an. Und dann sprichst du den an und dann kriegt man es. Glaube ich. So war es, glaube ich, oder? Ich bin mir jetzt gerade ziemlich unsicher, aber ich glaube so in etwa war das. Level 40, ja geil. Gut, mit Level 40 ist Sonder schon richtig OP. Okay. Oh, Keine AP mehr dafür. Schaufler können wir machen. Das sollte den gleichen Effekt haben. Nur dass es jetzt zwei Runden braucht. Ich habe mich immer gefragt, warum Schaufler keine VM ist. Mit dem kann man doch. Mit Schaufler hätte man doch vielleicht so machen können, dass man vielleicht vergrabene Items fangen äh, so, bekommen kann, ähnlich wie in Mario Luigi. Das war doch richtig cool. Ich hörte ein Kind läuft im Gebäude herum. Das muss wohl du sein. Nur weil ich zehn Jahre alt bin, heißt das nicht, dass ich nichts kann. Ja, meine Pokémon sind stark. Und du mit deinem lächerlichen Abo auf Level 33 er hat keine Chance gegen meinen. Relaxer auf Level 39. Stell dir vor, ich ich habe jetzt irgendwie so Level 10 Pokémon gehabt. Ganz vorne. Das wäre das für wär lustig gewesen. Kopflos! Ah, erstmal selber im Aber jetzt gibt es den Kopflos. BÄM! Und da ist er nicht down, weil er noch überleben will. Ah, ich bin paralysiert. Das fuckt ab. Aber er ist down. Immerhin. Wir haben ja eh Erholung. Für den Fall. Schluss aus! Ja, mit dir. Komm. Oh, wir kriegen ein Item. Ja, hier muss man hin! Türöffner! Geil! Jetzt kommen wir weiter. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir sogar die große Chance. Spiel durchzu ah. Da, da kommen wir jetzt nicht durch. Ja, okay, dann war das diese Stelle. Ich dachte mir schon, irgendeine Stelle war das so. Das war diese anscheinend. Ja, dann können wir eigentlich hier lang. Ja. Und zwar äh, irgendwo, ich glaube, ganz oben oder so vielleicht. Das können wir eigentlich aufmachen oder nicht. Bingo! Der Typ hat die Tür genau aufgeriegelt. Was haben wir denn hier? Das ist nur eine, oh, eine Abkürzung. Machen wir die mal auf. Warum auch nicht? Oder oh, haben wir den Forscher? Genug von deinen dummen Spielchen! Oh Gott, jetzt rastet er aus. Oh shit. Was hat mir mit dem als erstes bekämpft? Was wäre denn dann? ein magnetilo auf level 29 nur ach komm ich fick dich weg mann hast keine chance gib auf gib einfach auf donnershock dein ernst du denkst echt donnershock würde jetzt hier noch gegen meinen sander irgendwas ausrichten <lacht> oh, wie kann man sowas denken, ey? so was denken so glaube ich nur drei nee noch eins okay Ein Smogon. das kann doch unser taubos kommen taubos kann auch mal wieder kämpfen ist ja er auch erst Level 38, kann man hier ein bisschen... ne 37 nur? Thomas ist ja richtig schwach hier. Wait. Das kann nicht sein. Das muss jetzt ein bisschen leveln. Ich habe jetzt auch irgendwie kaum draußen. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so schön. nein zerstöre es. Und jetzt weiter. Ich habe echt die Hoffnung, dass wir das... Äh, diese dieser Folge schaffen, die kommen, damit wir dann die sechste Arena schon machen können. Wir haben ja erst von ein paar von paar, paar, Folgen nicht Wochen, sondern Folgen die letzte Arena gemacht und dann können wir jetzt vielleicht schon die nächste machen. Bingo! Aber es wo bringt mich das hin? Irgendwo. Jo. Machen wir mal auf. Bingo. Hey, ich hab dich gerettet, Mann. Krieg ich ein Item? Hilfe, ich hab Angst. Gut. Ich dachte, Leute, ich dachte das ist so automatisch, dass sie irgendwie hingeht, dass sie halt programmiert wurde. Was, die war ich noch nicht? Das Team Rocket hat die Kontrolle über SilfGo übernommen. No shit, Sherlock. Was kommst du darauf? Hätte ich nicht gedacht. Ein Machollo, das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber da ist doch Satz ziemlich gut gegen, oder nicht? Mit Krankengift? Oder? Nein, war es nicht. War klein schon gewesen. Egal, Satz kann er aber trotzdem mal wieder kämpfen. Jo, die, die, die können hier einfach alle nichts. Was ist, Die sind zu so easy. Das ist so gemacht, dass man hier keine Probleme hat. Alles locker-easy ist man. Locker-easy. Geht um Leid. <lacht> wenn das, das Projekt wird auf jeden Fall, sie das Pur und Blau wird auf jeden Fall länger als 40 Folgen. Ob es mehr als 50 Folgen kann vielleicht sein. Wäre möglich, sagen wir es so. Wäre möglich. Wo sind wir denn jetzt hier? Hä, hey, waren wir doch noch nicht. Hier waren wir. hier waren wir. Hier waren wir. Oh, hier ist noch was Neues. Ich bin einer der vier berüchtigten Team Rocket-Brüder! Das ist der zweite! Okay. Das ist der zweite. Ich glaube, in, in der zweiten Gen, da sind die dann automatisch, das, also die sind dann einfach direkt auf dem Weg. Ich glaube, das ist ja auch, auch so, teilweise mehr oder weniger. Mich regt es das auf, dass das AP so wenig sind. So, das, das nervt echt. Und dann kann ich Satz nur ein bisschen so ein paar Mal benutzen. Und dann nicht mehr. Aber immerhin eine Art Pflanze. Aber also zumindest haben wir Pflanzen-Pokémon. Ich wollte es ja eh. Ich wollte Satz ja eh mal irgendwann mal ausprobieren, so als Teammitglied zu haben. So ein ja Ein Maschok. Werden wir hier irgendwann mal einen Macho mal sehen? Vielleicht. Macho mal ist eh nur Maschok mit vier Händen und es sieht cooler aus. Shit! Fußkick hier, nee, nee, kein falken Kollin, kein Kick. Hier erstmal anspucken und dann haut er ab. Nice, lass mich in Ruhe. Nein, ich bin raus. Jo. Jetzt haben wir die Hälfte der Pocketbrüder durch. Was haben wir hier? Oh je, oh je, mini. bitte hilft mir! Schau ihn dir an! Den Feigling! <lacht> okay. Sie müssen deswegen unserer Pokémon-Produkte auf die Silfcore abgesehen haben. Oh, stimmt, die kriegen, kriegen wir das seltenste Item im Spiel. Uh, ich, ich sag aber nicht was. Das Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Das Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Das ist nichts Neues. My du wagst es, dich dem Team Rocket zu widersetzen? Ja. Immer. Drei Stück. Ah, aber nur schlechte Pokémon. Zeig mir mal ein bisschen irgendwas, wo ich schon ein bisschen so verzweifeln muss. Das ist ja alles locker. Okay, du warst. Trotzdem ist das alles richtig krass easy. Keine Chance mehr. Ich bin zwar paralysiert, deshalb dauert das jetzt ein wenig. Und ich bin auch noch verwirrt. Und paralysiert. Aber trotzdem hat er keine Chance. Ein Hit. Wenn ich einen Hit lande, dann ist er down. Bam. Seht ihr? Habe ich euch zu viel versprochen? Glaub nicht. Ähm, noch eins. Wow. Was macht man, wenn, wenn dein Zubat stirbt? Richtig. ist ein anderes Zubat ein. Das werden wir auch nochmal bei einem sehr starken Gegner sehen. Ja. Ungefähr am Ende des Spiels werden wir das auch nochmal erleben. Das ist, das ist ziemlich abfuckt, kann ich sagen. Aber ja. Ich frag mich, wann Gary das nächste Mal kommt. Ich weiß auf jeden Fall, dass man den an der Liga nochmal, äh, kurz bevor man in die Liga geht, ähm, kämpfen kann. Einmal am Anfang Spiels und am Ende des Spiels kann man den normalen, nur dort. Und die sind auch, die leer sind dann auch äh, mehr oder weniger im Level dann halt. Ne? Weil das Spiel weiß nämlich, dass man da am Anfang und am Ende hin kann. Und am Anfang ist es auch richtig stark. Finde ich. Vor allem, weil man ja auch nicht wirklich andere Pokémon hat. Ach Junge, jetzt macht ihn doch down! Weh. Du machst ihn jetzt down. Dankeschön. Mach ihn eiskalt. Eiskalt. Ist down. Du elender Verräter. Warum bin ich ein Verräter? Ich bin doch kein Team Rocket Mitglied. Ich bin 10. Ich bin kein Teammitglied. Ich bin eine 10. Oh. Das, das macht Sinn. Oh, Bingo, Jackpot! Items KP Plus, komm, setzen wir das ein. Das ist das, was ich denke, was ist das KP Plus? Oh, oh, fuck, wo wurde das? Aber ja mehrere. Ich dachte schon, das wäre ein neues Item. Ja, okay, doch, dann war es vielleicht doch ein neues Item. Ich habe keine Ahnung. Ein Item müssen wir jetzt aber verschwenden. Den Top-Trank würde ich sagen verschwenden wir. Ich werde, ich werde eh nicht drum trauern. <lacht> Ein X-Treffer, oh, geh mir weg mit diesen scheiß X-Teilen. Ich benutze die nie, hab sie noch nie benutzt und werde es nie. Tschüss. So, komm, du willst kämpfen? Dann hau raus. Hau raus in den schlechten Pokémon. Dieser verdammte Präsident, warum will er ausgerechnet mich nach Tixi schicken? Tixi? Was ist Tixi? Hab ich die von gehört. Das ist mal No-Joke. Fünf Pokémon? Nein. Warum bestraft? Das spiel mich so... Mit solchen schlechten Trainern? Ah, Finale, dein Ernst? Und damit dann nochmal rein... Oh, wow! Das hat's gebracht! <lacht> oh, Level 39, Satze, Cool! Smogon! Ach komm, sei leise! Smogon kann kein Selbstzerstörung, ja. Attacken wie Schutzschild oder... Finale oder Explosion, die finde ich so unnötig Irgendwie ich bin Oh, da kommt das Pokémon nochmal Zerschaufel ich weg Und wer sagt jetzt, hey, das Pokémon fliegt Nur weil es schwebt Die Kleine Aber das war ja noch nicht so Haha ha. da, da, Das gleiche Pokémon Nur die Vorentwicklung Trotzdem hat es immer noch Keine Chance Okay, ja zumindest ist er sehr, sehr schwach. Was die Sache ähm, schneller macht. Weil echt einfach nur eine Chance. Ich glaube immer noch das Sitto im Team, warum nicht? Ups, ja, kannst du schützen mal. Das, das, das, das verschwendet zumindest keine AP zu meinem Schaufler, weil mein Schaufler ist wertvoll. Ups, tut mir leid. Da ist er down. Und ein paar Erfahrungen abgesackt. Jo. Du, du. kämpfen, Der Level kämpfen. Mein Pokémon erwartet dich. Ich habe dich erwartet. Nachdem gehen wir dann in die nächste Tasche. wie sagen Elektroball, ja, ähm, was Elektroball regt mich immer so krass auf, weil Elektroball ist so ein Abfucker Pokémon, wie ich finde. Das ist so ein Pokémon, das so krass ab, wenn es will. Level 33, glaube ich, kann es nicht so krass abfacken, aber es kann schon abfacken. Aber es ist down. Und da geht damit auch, weil er keine anderen Pokémon hat. Der Schwächling. Diese, die Bucke ist scheiße. Du schwächlich, du schwach, schwächliches Pokémon. Okay. So. Du ich hoffe, wir sind jetzt bald endlich am Ende. Ich habe keinen Bock mehr. Bitte. Oh, uh, das sieht gut aus. Oh, man kann hier hoch. Aber wait. Ja, hier muss ich auch noch machen. Hier muss ich auch noch alles aufräumen. Ich bin einer der vier berüchtigten Turbocken. Oh, der dritte. Der dritte. Leute, wir kommen die Ende zu? Das ist der dritte. Soweit ich weiß, müssen wir die besiegen. Ich weiß es nicht. Aber ich mache es zumindest mal. Okay, nachdem wir den besiegt haben, brauchen wir nur noch einen. Das ist doch gut. Bam. Und das Tragosso ist down. Und noch ein Tragosso. Wow. Abwechslung. Nicht mal ein Level-Unterschied. einfach nur Copy-Paste. Das wird's bringen. Das war aber ein toller Bruder. Mensch, Mensch, Mensch. Aber es ist down. Tut mir leid, Brüder. Ach, du hast doch keine Schu... Oh. Shit. Okay, ich habe jetzt mal ein Safeset äh, gesetzt. Bingo! Ich, was war das denn gerade? No, okay. Hier, Roman, wir sind wieder zurück. Ah, Der Typ, der steht da immer noch, weil dann kann man nicht... Oh Gott, jetzt sind wir schon wieder... Enttäusch mich nicht, TM. Bitte enttäuscht mich nicht, sonst schmeiß ich dich weg. Ich schmeiß es weg. Schwertanz. Nein, das hat mich zwar nicht enttäuscht, aber also es gibt Schlimmeres. Das ist, ja, ich hätte das Schlimmeres bekommen. Ich, ich will nur TMC auch wirklich sagen, so könnte, mh, interessant, vielleicht benutze ich die mal. Äh, hier haben wir einen, oh, die können wir eigentlich, eigentlich auch skippen. Ach, was auch immer Calcium macht, ich setze es einfach. Äh, uh, nein, äh. Uh. Eine Mene, Mr. Es rappelt in der Kiste. Eine Mene, Mac, ich fehle dich weg. Hallo, wie geht's Ihnen? Haha, du dachtest wohl, ich arbeite für die Civco? Ja, ihr seht alle gleich aus, keine Ahnung. Dachte ich eigentlich nicht. Aber. Vielleicht dachtest du, dass ich es dachte. Das kann gut sein. Aber ich dachte das nicht. Nein, nein, nein, nein, Sonder räumt hier richtig krass auf. Ist ja doch leise, Mann. Warum? Warum? Warum? Okay, ein Level Up habe ich verdient. Das habe ich echt verdient. 41. Slymog. Ach Junge, laber nicht. Geh einfach verrecken. Bro. Bam. Ich feg dich weg! Ene ich, ich, ich feg dich weg! Ich dachte wohl sag das F-Wort, was? Mach ich aber nicht. Feierabend, ich gehe nach Haus. Finde ich gut. Und lass mich in Ruhe. Gut, da oben, ich glaube, da ist ein Gefangener. Vielleicht sagt, gibt er mir ein Item. Nicht ein ganz lieb, nett. Bitte, bitte frag so. Du bist ganz schön mutig. Dankeschön. Aber das bist du nicht. Oh, das sagt er, weil er so viele Pokémon hat und er mich jetzt nerven will. <lacht> <lacht> Relaxo. Oh, Relax ist ja down. Shit. Relax ist ja fast down. Äh, Erholung. Dann brauchen wir zumindest nichts verschwenden. Erholung und getriggert! Yeah! Was wird sie jetzt? Paralyse auch weg! Soweit ich weiß, äh, ist es aber nur so, weil das hier in den ersten Gens war, dass es überschreitet. Dass es halt. Zum Beispiel jetzt das Schlafen überschreitet halt das Gift. Das überschreibt das einfach. So, und jetzt kriegst du so einen Bodyslam mit. Mh, mm, kriegst du so Ritt. Bam! Geht deine Zähne und da gehen die kaputt und da weinst du. Geil. Ein Arbok hat auch keine Chance, Mann. Aber gebe ich noch mal so einen richtigen Kopfschnur, Kopfschnutsch Hier. Und dann geht das ganze man. Ja, lachst du Level 40. das wäre schon Level 40. Anscheinend nicht. Ach, das ist morgen. Ach, komm, geht mir weg mit diesen Noobs. die red doch easy, bro. MLG. The Free-60 no-scoped. Ja. Mountain Dew und Doritos gesnackt. Keine Chance. Das ist Licht aus. Für euch. Bingo. Hallo. Hier ist es sehr gefährlich. Du wirst mich nicht retten können. Doch. Es wäre fatal, wenn das Team Rocket die Silvko oder unsere Pokémon übernehmen würden. Ja, ich bin aber ziemlich sicher, dass man Lapras irgendwo bekommen kann. Das Team Rocket ist hinter dem Meisterball her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Mit dem Meisterball ist hundertprozentige Wahrscheinlichkeit ein Pokémon zu fangen, und das wollen sie natürlich haben. Natürlich jeder haben, ne, ist klar lieber ab sonst rufe ich verstärkung <lacht> genau und ich bin der nikolaus hier waren wir überall schon die tasche haben wir schon durch oh shit die folge ist ja schon zu ende uh. Aber wir sind schon beide am Ende. Leute, ich würde sagen, ähm, in der nächsten Folge werden wir dann die self hoffentlich und wahrscheinlich durchmachen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Ihr könnt gerne ähm, einen Kommentar schreiben, für würde mich berühren. Abonnieren und die Glocke anschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Äh, ihr könnt ja draufklicken, wenn die neue Folge schon da ist. Und ansonsten, wenn ihr irgendwas verpasst habt, geht auf, die, geht auf die Playlist und sucht nochmal durch. Haut rein, Leute. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Böhmungen Blau. Ciao!